Moin, schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video heute mit einer geilen Videoidee, wie ich finde. Ich muss Döner raten, das Ganze blind. Jeder, der blind mal was getestet hat, weiß erstmal, dass es krank ist und ich habe die Aufgabe, Premium von einem Standarddöner zu unterscheiden und mit Standard ist nicht gemeint, hier irgendein äh, Pennerdöner um die Ecke, sondern ein wirklich guter Döner auch, aber wie ich einmal rede, Herz des Döners ist das Fleisch. So, und das ist nur mal in 98% der Läden einfach Müll, beziehungsweise schmeckt über gleich, Ist meine Meinung. So, aber macht das mein Kopf, weil ich es weiß, oder kriege ich das auch so auf die Kette? Und dafür habe ich mir Achmed Start geholt. Ich werde mir gleich die Augen verbinden. Ich werde nicht wissen, wo wir hinfahren. Und äh, Achmed hat sich einen Plan überlegt. Ich werde gleich an Achmed übergeben. Mach keine Faxen, mein Lieber. Also, ich bin eigentlich dein Freund, aber heute bist du mein schlimmster Freund. Äh, ja. Ich werde mir das zur Herzensaufgabe machen, dich in die Irre zu führen. Aufs so. Glatteis. Aufs Glatteis. Äh. Zu treiben, wie sagt Zu treiben, zu führen. Ja, man. du hast schon richtig erkannt, das Ganze, ja. Welche Straße müssen wir noch? was zeigt er hier an? Na, Straße darf ich dir nicht sagen. Piss dich, Alter. <Gülüyor> Man muss jetzt sagen, ich habe eine Maske, ne? Leute, macht keine Auge. Wenn ich das fake will, fake ich das. Dann könnte ich das jetzt mit Ahmed absprechen. Ich gucke da nicht irgendwie unten drunter oder so eine Scheiße. Ich gebe jetzt mit weiter. Er weiß wie es eine Überraschung für dich auch noch, Ahmed. Echt? Ich werde dich nachher auch noch testen. Er hat äh, auch, bevor zum Schluss dann die Auflösung kommt, werde ich dich auch in einem ganz schnellen Kurztest einmal testen lassen. Und Du musst auch zwei Döner, die ich mir ausgedrückt habe, äh, musst du herausfinden, ja. Okay, geil, geil. Bin gespannt. Da habe ich ihn noch nicht erzählt. Ja, da hat er wirklich nicht. Ja. Und jetzt okay. gehen wir nach mit weiter. Er wird euch jetzt schon mal ein Ansagen machen, kein Plan, was er jetzt sagt. Also laber kein Scheiß. Ich lasse dein Video striken. <lacht> ich gehe mal weg. Also das Problem ist ja, es gibt ja relativ wenige Premium-Döner in Hamburg und ich habe mir auf jeden Fall Kurzulan ausgesucht. Einfach nur aus dem Grund, weil er auch ewig lang da nicht mehr gegessen hat, das weiß ich. Weil wir sehr oft dahin wollten und der hat komische Öffnungszeiten. Dann habe ich noch den Golden Kebab ausgesucht und zwar ist das ein Döner, den Evangio letztens getestet hat. Der hat ihn sehr, sehr gut bewertet und das fand ich sehr interessant, weil wir immer auf der Suche sind in Hamburg nach geilen Dönern und immer so, sage ich mal, auf den Schlauch stehen, weil es einfach nichts gibt. Und der dritte Döner ist der Serhat-Döner. Das ist zum Beispiel auch die, gleich die erste Station. Da fahren wir gleich hin. Habe ich auch anhand der Bewertung ein bisschen geguckt. Und ja, ich bin einfach gespannt, ob wie, wie gut einfach Holger ist, was Geschmackstest angeht. Und aber Qualität auch blind rausschmeckt. Weil blind testen ist doch mal eine ganz andere Nummer. Viel Spaß. Die riecht auch noch meiner Freundin. Ja. Mach doch so mal ein Spielchen ab. <lacht> das wüsste ihr wohl gerne. Das doch vom Eis Ich weiß es nicht mal, wo die her ist. Egal, scheißegal, wir werden jetzt losfahren, Leute. Ich bin übelst gespannt, Mann, was Achmed sich überlegt hat. Und ja, let's go, Achmed, ne? Also das Beschissen ist, sag sage ich euch, ich werde jetzt schon zweieinhalb Stunden nichts sehen, Mann, und die ganze Zeit schwarz sehen, das, das nervt mich jetzt am meisten, beziehungsweise zwischendrin muss ich ja ein Urteil abgeben, aber das ist alles gut überlegt, also wartet ab, was passiert jetzt. Ich kann mal einmal rausfilmen, wo wir sind, so, äh, <lacht> das nervt der jetzt schon hardcore. Also ich habe auch gar nicht so auf die äh, Bewertung von Google geachtet. Film ich dich überhaupt? Scheiße. Ja, du filmst mich. Ja, okay, ja, äh, ja gut, Genau, so sehr gut <lacht> Er kann blöd besser filmen, als mit Augen, <lacht> Auf jeden Fall... Äh, habe ich gar nicht so auf diese Google-Bewertung geachtet, sondern mehr auf Bauchgefühl, auf Bildern, anhand äh, einfach, wie der Spieß aussieht, weil ich auch mittlerweile ein gutes Auge dafür habe. Da habe ich mir auf jeden Fall, sage ich mal, Läden ausgesucht, die jetzt nicht unbedingt gang und gäbe in einer döner ranking im Internet sind. Okay, wo du dir aber viel von versprichst und ja, das Ziel ist ja, dass du Fall. mir als Gegner für den Premium-Döner auch was siehst, was, was genau. potenziell echt reinscheppert. Kennt ihr das, wenn man sich den Fuß äh, verstaucht hat und irgendwie voll Angst hat und so, ja, ja. Äh, dass jemand einen gegen Fuß läuft und so, ich komme mir dann richtig verletzt. Vor. Bis gleich, Holger, zum ersten Geschmackstest. ja, bis gleich. <lacht> So Leute, das ist das schöne Ding. Klassisch mhm. türkisch, Tomaten, Zwiebeln, keine Soße. Okay. Du darfst, mein Freund, du darfst. Ich sag eins schon mal, es riecht nach Standard. Und es fühlt sich Brot zumindest auch wie Standard an. Da haben wir Pulver drauf gemacht, der ein bisschen für die Schärfe, aber auch nur. Ich gar nicht mehr essen, lang mehr einen Biss. Sag ich euch so, wie es ist, schmeckt nicht gut. Finde ich schon komisch, sei ihr ehrlich. Ja? Okay. Ja. Beiß bitte noch mal. Die ersten Bissen waren unangenehm, fragt mich nicht warum. Wenn ich jetzt mehr reinbeiße, ist es schon anders. Also ich glaube echt, Kleiner, Ich muss die alle drei reinfetzen, bevor ich überhaupt einen Ruder treffen kann. Das kann sein, das kann sein. Das ist deutlich schwerer als gedacht, Mann. Sagt doch noch nicht zu so viel zu. Lass uns zum nächsten Döner, Mann. Das ist ganz schwer, ich habe mehrere Anhaltspunkte, die mir zum Schluss bei der Entscheidung helfen. Aber es ist lange nicht so leicht, wie ich gedacht hätte. Nur um euch meine Gedankengänge einmal mitzuteilen, so wie ich gedacht habe, Nachdem ich, ich habe nach dem ersten Bissen wollte ich erst weg wegtun, weil das hat komisch geschmeckt, sag ich euch ehrlich. Der hat Ahmed ja gesagt, noch mal weiter. Jetzt in Kopf geht so vor, er ist ja mein Bruder. Er will mich retten. Er wollte mich retten und das ist wahrscheinlich der Premium-Döner. Er wollte mich nicht. Das, das geht gerade in meinem Kopf vor, nur damit ihr meine Gedankengänge habt. Aber es kann komplett falsch sein. Alter, ich habe jetzt einmal den Kopf runtergenommen und gucke jetzt einfach nur runter. Das ist so geil zu gucken, Mann. Das ist so eine Qual, die ganze Zeit dieses Ding aufzuhaben. Alter Schwede. Das ist der gute alte Tipp von dem Ivanio. Habt ihr Döner? Kannte er vorher auch nicht. Einpacken. Kannst du mir so geben. Guten Abend. Salam, danke schön. So. Das ist der Gründe Leute. Ich bin wieder am Auto. Hier habe ich das Gerät. Warte, geben wir die Salierte. Nummer zwei Leute. Knifflig, also rein Geruch, ich glaube da kann man sich nicht drauf verlassen. Also sowohl der eben als auch der hier riechen rein vom Geruch, hätte ich beinahe gesagt Standard, aber das kann man einfach nicht sagen vom Geruch. Ne? Schönes Brot, schön knusprig, schöne Bräune drin. Boah, weißt du, dass es braun ist? Ja, schön, schön angeröstet. weißt du, was du meinst. Mhm. Fleisch schön kross, etwas trockener als andere. Mordsmäßig schwer Leute, das Gehirn, die müsst ja so bedenken auch, ne? Beim Standarddünner wird mit sehr viel Geschmacksverstärker ge gespielt. Führt dazu, dass das Ding geil schmeckt. Wenn du es weißt, ist das das eine, aber wenn du nicht weißt, dass dein Gehirn gerade getäuscht wird von Geschmacksverstärkern, schmeckst du nur geil. Und das jetzt zu unterscheiden, wenn man es nicht weiß, ist eine ganz schöne Hausnummer. Aber wir gehen zu Nummer 3. Und noch eine Kleinigkeit für euch. <lacht> es ist echt schwer mit den ersten beiden Dönern, weil egal wie sicher man sich ist, man will jetzt auch noch nicht zu doll auf die Kacke hauen, weil zum Schluss wird man beim dritten Döner von den Sockeln geholt und merkt, oh, und dann geht ein Licht auf. Deshalb kann man jetzt bei den ersten beiden noch gar nicht so hart in die Kritik oder ins Positive gehen, damit man danach nicht als Dulli dasteht. Denn ich habe ein Gesicht hier zu verlieren. Ich weiß, du mich hassen, ja, ne? das Gesicht. Der war gut, ja. <lacht> Touché, mein Lieber. <lacht> Glaubt mir, Leute, ich zitter. Ich zitter wirklich. Nicht, weil Ich will das Ergebnis jetzt. Ich bin selber so Kopfgef, Mann. Ja, Mann. Ich habe auch bewusst die äh, Fenster zugemacht, damit du gar keine Einflüsse kriegst. Okay, okay. Es gibt nur ein Problem bei dem Döner. Denken. Der Döner konnte tatsächlich nicht nur mit Tomaten gemacht werden, weil er nicht mehr einzelne Tomaten da hat. Okay, das ist denn halt so. Genau, dachte ich auch, dann ist das im Laden halt so. Klein Moment, mhm. ich muss kurz hier was machen. Okay, Bruder. Oh. Er will auch meinen Kopf kaputt machen, wisst ihr warum? Weil ich am Anfang gesagt habe, es gibt nur einen, der den Salat richtig dick drauf macht. <lacht> Ja, dass du das ja. Ich liebe es. Ich liebe dich dafür. Aber ich und das ist Kotolan. So, da habe ich ihm gesagt, das ist Psychoterror. Weil ich jetzt überlegen kann, macht er das, damit ich genau das denke und denke, das ist dann auf keinen Fall Kotolan oder denkt er andersrum, wisst ihr? Dieses er hat Salat nur gemischt. Das ist auch wieder irgendein Psychotrick von dem Typen. Ich habe mein Urteil. Ich will diese verdammte Entscheidung jetzt haben. Ich bin gespannter als jeder Einzelne von euch da im Dings. Ich bin mir zwar sehr sicher. So sicher wie das Arme in der Kirche. Aber wenn ich jetzt falsch liege, dann bin ich am Arsch. <lacht> also ich sag eben zu Achmed, es waren ja zwei Standard dabei. Das wissen wir. Ein Premium sozusagen. Und die äh, Standards, das waren keine Standards. Das war schon richtig gehobene Quali. Also was heißt gehobene Quali? Die waren schon alle gut. Manche Döner, das Fleisch nimmt zum Mund und merkt gleich. Standard sein Urgroßvater. Das war es nicht, ne Achmed? Genau, das war es wirklich nicht. Darauf habe ich auch geachtet. Damit es auch ein bisschen schwieriger wird. So, also aus dem Auto raus nochmal. <lacht> Wenn ich wundert, warum ich nicht so viel gesagt habe, weil ich einfach ganz krass unter Anspannung stehe, weil ich nicht versagen darf. Ich werde jetzt Achmed nochmal ganz kurz Hops nehmen. Hey. Werd ihn nochmal ganz schnell äh, in die Schranken weisen mit zwei Dönern gucken, ob er richtig ist, ganz schnell nochmal und dann kriegt ihr meine Analyse. So, jetzt kommt Achmed an Start. Ja, mit, man, bitte die Binde sitzt, auf. auf. Er kriegt jetzt auch wie gesagt einen Standard aber auch gute Fleischquali, Schichtfleisch, nicht einfach so ein Hackfleisch-Spieß und einen Selfmade. Und da sitzt der sexy. Ahnungslose, Achmed, Leute. Sag so, wie es ist. Es ist nicht der allerbeste Welt, aber es ist geil. Es ist mein absoluter Lieblingsdöner hier in der Umgebung. Und er macht mit fleisch Für den Nicht-Premium-Döner müssen wir jetzt hier gucken, dass wir einen anständigen nehmen. Der muss halt Schichtfleisch sein. Das ist das Wichtigste erstmal. Oh, moin, mein Lieber, grüß dich. Ist das Jabra-Fleisch? Das ist Okay, perfekt. Dann nehme ich einen um normalen Kalb-Döner mit Kraut- und Eisbergsalat. Und Zwiebeln nehme ich auch noch. Dankeschön. Guckt euch das Ding an. Oh. Kannst rauskommen, mein lieber Krachi. Boah, ja. ist das Scheiße, Digga. Ja, jetzt ist ein dummer Bordsch, hätte ich vorwarnen können auch. Hacke dich mal ein hier in meinen Arm. Und hier ist der Döner, Bruder. Darf ich direkt du loslegen? Du kannst loslegen, ja. Ach, man hat auch Augen zu. Er geiert da jetzt nicht drauf oder so. Braucht ihr nicht glauben. Ja. Relativ wenig Geschmack mhm. zeigt mir eigentlich eventuell, dass das vielleicht Selfmade ist. Andererseits kann man so einfach scheiß, scheiß -Quali sein, ne? Scheiß, <lacht> genau, dieses Kopfkino hatte ich auch zwischendrin, Mann. Sehen Leute nicht? Ja. Du wirst auch beobachtet, die Leute gucken, ja. weil wir mit Kamera und Augen zu hier. Wenn viele Leute an mir vorbei. <lacht> ja. <Ich geh's> auch. <lacht> Stell dich vor, er steht hier wie ein Idiot <lacht> mit dieser Scheiß Klappe. So, und jetzt gehen wir weiter. Ich finde das Video so geil, Mann. Das Video bock mich maximal. Ist ja sowieso wieder ein Gutschein am Start. Für die Kommentare penne ich an irgendein random Kommentar. Ihr könnt mir zwei YouTuber markieren, die äh, natürlich auch Experten machen oder wo ihr denkt, egal was ihr denkt, ob ihr die Hops nehmen wollt, ob ihr sehen wollt, ob die Skills haben, dem werde ich auch ein Premium- oder einen Standard-Döner geben. Markiert mir die Leute gerne in den Kommentaren. und jetzt gibt es einen Jabrak-Döner, guckt euch nur. An Haus gemacht. Traditionell. Döner aus Scheinfleisch, 100% Kaltfleisch. Hier überall in der Umgebung ist äh, das der beste Döner. Mein Lieblingsdöner hier. Das ist besser, Mann. Wenn er euch Döner macht, wisst ihr, ihr kriegt den besten Döner. Rein, lieber, ne? auf die ja, auch, toll, guter Laden, guter Laden. Mal gucken, ob Achmed, <lacht> das ist ein Kopfswagel, ich sag's euch, man macht dich den Kopf kaputt. Du hast mich so lange warten, das Schild bevor ich jetzt die ganze Zeit draußen. Ja, das wäre hart, ihr Warum hast du Wir gehen hier, komm Bruder. Kannst du einfach gehen? Ja, du kannst gehen, hier kommt gar nichts. Genau, so, jetzt perfekt, hier können wir stehen bleiben, jetzt stört dich auch niemand. Willst du drehen? Ja, du kannst dich drehen nochmal. Das ist ja genau gleich fast, Mann, von Abendweg. <lacht> nochmal, ich mal noch einmal rein. Mach mal. Das mal rein. Ach, das ist auch abzübersoßen, da ist sonst was noch dazu. Ja, solche Döner, ich das ist niemals ohne Soße. Das ist interessant, weil ich habe bei beiden Slice probiert. Wenn man es weiß, hätte ich gesagt, so easy, aber ich ja, wusste, ja. wie das bei den anderen war. Es ist dann nicht easy, wenn man es nicht sieht. Und nicht weiß, der Kopf macht ganz viel mit dem euch, Leute. Glaubt mir, der macht dich komplett kaputt. Ja, ich hätte mir fast gewünscht, die Zwiebeln wegzulassen, Die sind sehr penetrant. Das habe ich bei meinen dann auch gedacht, die nimmt sehr viel Geschmack ein. Mm ich sag mal nur eine Sache, ich muss das sagen, weil es mhm. ist einfach das ehrliche, das ehrliche Gefühl, mhm. wenn das der selfmade döner ist, bin ich sehr enttäuscht. Ja? ja. Von der Würze her stärker, das andere definitiv. Ich hab genug. Hast genug? Mhm. Dann äh, gib mir mal in die Hand. Kann kann es ja. Oh, das ist das beschützendste Scheißspiel, was es gibt. <lacht> also guck mal, mein persönliches ja. Erfolg ist einfach. Ich tippe einfach, der Erste war Selfmade, weil er vom Geschmack her schön ölig, so, so samtig-ölig war. Der Zweite, wenn er Selfmade war, okay, dann habe ich mich geirrt, aber Gewürz penetrant drauf, ganz komisch. Ja, die Zwiebeln, was soll ich ihm da jetzt schlecht reden? Äh, sind falsche Zwiebeln, gewesen. die waren extrem scharf, also die haben den ganzen Geschmack weggenommen von dem ganzen Fleisch, das war echt sehr, sehr schwer. Aber das ist mein Fazit, und wenn es jetzt falsch ist, ist es falsch und dann richtig cool. Der Erste war kurz und der Zweite war mit Kantoni da hinten mit es ist nicht so, dass Krass. Oh, war bei hey. beiden tatsächlich noch nie. Mhm. Fand ich aber seht stärker. Jetzt wird jetzt rüber zu mir. Achmed erstmal danke fürs Mitwirken. Sehen, Mann. Hat Spaß gemacht. Dafür alleine dicken Daumen oben. Bitte auch für Achmeds Leistung her. Der hat sich ins Zeug gelegt. Und Achmed du hast mich kaputt gemacht. Der hat mit Psychoterror mit mir betrieben. Ich sag's euch. Also ich muss eins sagen, was ich schon längst machen wollte und mit diesem Video die Entscheidung treffe. Ich werde auch eine Rangliste machen für Standarddöner. Man muss einfach sagen, ob es Fleisch oder nicht, schmeckt das natürlich nicht unbedingt besser. Es geht natürlich aber auch immer um die Quali. Und was ich euch anbiete, und ich möchte euch top-Quali in meinem normalen. Ranking, was ich jedem von Herzen auch für Körper und Wohl empfehlen kann, aber es wird auch ein Standard Ranking geben und dementsprechend fällt heute auch meine Bewertung aus. Für mich hat der erste Döner, wir können jetzt schon mal ein bisschen einblenden, ja. welcher der erste Döner war. Der erste Döner hat für mich beinahe am besten geschmeckt, außer der erste Biss. Deshalb kann ich dem auch nur sieben Punkte geben, weil der erste Biss scheiße war. Der hat beinahe für mich am besten geschmeckt, aber ich sag trotzdem Standard Döner. Okay. Er hat auch ein bisschen nachgebrannt, für mich Geschmacksverstärker kann, aber auch dieses Pulpiber sein, weil ich habe schon Sachen gesagt, das auch immer irgendein Mist drin. Ja. Das hat mich noch mal getäuscht. <lacht> Döner 2 war ziemlich neutral, war in Ordnung. Hätte ich nicht mehr, hätte ich den jetzt so getestet, hätte ich euch nicht mal was zu sagen können. Hätte ich jetzt auch so um die 7 gegeben. Und Döner 3 passt aber dazu, was alle zu Kotolan inzwischen sagen, dass halt nachgelassen hat. Weil Döner 3 war für mich am Selfmade-Style, auch vom Fleisch, von der Konsistenz. Hätte ich aber trotzdem auch so um die 7 gegeben. Die waren alle ziemlich gleich für mich, aber letzter war für mich der einzige Selfmade-Döner. Das ist richtig, geil. Cool. Oh, ja, <laughs> yeah ich wusste es. Ja, ich wusste es. Oh. Tatsächlich. Ich habe gerade zu den Zuschauern gesagt, dass ich bewusst keine Psychospielchen gemacht habe, weil du sie dir selber machen wirst. Ja. Deswegen habe ich so gelassen, wie es so ist. Oh, Bruder, Mann. Du hast es. mich kaputt gemacht. Aber Ab. starke Leistung auf jeden Fall. Man kann doch dazu sagen, der erste Döner war der hart döner Den habt ihr jetzt wahrscheinlich schon gesehen. War ein Japrak-Döner. Mir war es wichtig, dass die Fleischkonsistenz mhm. ähnlich ist zu allen dreien. Der zweite Döner war Golden Kebab. Eine Empfehlung von Ivanjo tatsächlich. Mhm. Der hat den letztens da getestet. Und ich schwör's, er hat auch Probleme den zu finden und ich dachte du erwischt mich nee, dabei nee, aber nee. du warst voll weg und dafür sagen wir danke fürs zuschauen Achmed. Ne? danke an Daumen dich Daumen oben und äh, Glocke aktivieren und, gerne Mann äh, darf ich ihn auch immer jetzt machen wir machen ihn beide <lacht> <lacht> <lacht>